Und da hält ein riesengroßer Armeeschlitten neben uns und will wissen, wo man in Heidelberg äh, Bassmusik mitkriegen kann. Können, Kurzum, die haben uns am Schluss in den Ritter in Heidelberg zum Essen eingeladen, weil, weil ich dem Sohn so ähnlich sehe, der jetzt im Moment in Vietnam im Krieg ist. Und dann haben sie mich gefragt, wie ich zu dem Vietnamkrieg stehe. Und da schäme ich mich eigentlich heute noch dafür, wie blöd ich damals war und gesagt habe, ich bin so stolz, dass die Amerikaner dort unsere Freiheit verteidigen. Aber das war diese einerseits interessierte, aber auch unkritische Generation, für die ich mich, wie gesagt, als Repräsentant sehe. Aber das war, war wirklich so aus, aus, nicht jetzt um den, weil die uns eingeladen hatten, Gefallen zu tun, sondern man hat geglaubt, dort geht es gegen den Kommunismus und die müssen dort stehen. Erst als man sich dann wirklich du, auch durch die Demonstrationen und durch die Vorkommnisse näher befasst hat, hat man gemerkt, stopp. Und dann, hat, dann ist man, diese, das, was ich erzähle, von dieser McNamara-Demonstration, da haben wir, ein, oder ich zumindest, angefangen, genauer zu informieren, nachzudenken, zu differenzieren.